I'm <laughs> not Mein Name ist Jens Rottmeier, ich bin Vorstandssprecher der Kiesbauer Geländefahrzeug AG. Unser Werk ist in Laubheim, das ist südlich von Ulm, im Schwabenland. Wir produzieren dort Pistenbully und auch Strandreiniger für den ganzen Weltmarkt. Wir haben einen Marktanteil, der liegt über 60 Prozent und beschäftigen in Laubheim gut 330 Mitarbeiter. Weltweit sind 525 Mitarbeiter derzeit für uns aktiv. Wir sind seit 1969 mit unseren Produkten auf dem Markt. Ein Traditionsunternehmen, ein Familienunternehmen, das sehr erfolgreich sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Wir produzieren im Jahr um die 600 Pistenbully haben eine Exportquote von 98 Prozent und beliefern derzeit mit den Strandreinigungsgeräten über 110 Länder dieser Welt. Wir sind in den wichtigsten Märkten mit eigenen Niederlassungen oder Tochtergesellschaften aufgestellt, das heißt in den USA, Österreich, Frankreich, Schweiz, Italien und natürlich Deutschland sind es eigene Mitarbeiter. In den restlichen Ländern dieser Welt sind wir mit Händlern vertreten. Wir haben 2017 eine Weltmeisterschaft. Diese Weltmeisterschaft hat natürlich eine absolute weltweite Wirkung. Und dort kam mir eigentlich die Idee, dass wir mit Käsbohrer zusammen grundsätzlich ein Projekt starten könnten, das uns hilft, sage mal das ganze Thema Beschneiung, das ganze Thema Pistenmanagement einfach der Welt näher zu bringen. Wir als Anbieter der Dienstleistung und Caseboarder als Anbieter von der ganzen Thematik eigentlich der Fahrzeuge, der Technologie, die dazu notwendig ist. Wir haben seit Jahren ein sogenanntes Hybridfahrzeug im Einsatz, ein grünes Fahrzeug. Das allererste Fahrzeug wurde auch damals hier in St. Moritz von uns ausgeliefert. Zu diesem Thema Nachhaltigkeit haben wir ein weiteres Produkt in unserem Portfolio, Snosat. Es ist ein satellitengesteuertes Messsystem, bei dem man exakt bis auf plus minus zwei Zentimeter die Schneetiefe oder Schneehöhe unter dem Fahrzeug messen kann. Wie können wir das wirklich konkret umsetzen? Es ist nicht nur das Fahrzeug, also das ganz, ganz große Thema war auch die Ausbildung der Leute. Wie kommen die Leute überhaupt mit dieser neuen Technologie umgehen? Wie schaffen wir es auch prozessual, die Systeme vorzubereiten, die Beschneiungsanlagen etc.? Wir hatten dort eigentlich die, die Produktmanager auch dabei. Wir hatten eigentlich die verantwortlichen Leute, auch wirklich Projektleiter von Seite Caseboarder, Und es war absolut auch notwendig. Und uns kam einfach eine Idee, wie können wir eigentlich den Publikum transferieren, dass wir jetzt dort die neuesten Fahrzeuge haben. Weil Pistenfahrzeuge, die sind alle für den Laien ein bisschen gleich aus. Und dort hatten wir dann mit der Weltmeisterschaft zusammen ein, ein eigenes Branding gebildet, das eigentlich die, die ganze Silhouette, der ganze äh, kommunikative Auftritt wurde genommen, auf eine Klebefolie sozusagen projiziert und nachher wurden sämtliche Fahrzeuge, die in diesem Pistenperimeter waren, äh, beklebt. Meines Tages muss man sich fragen, ja, was hat das gebracht? Die Zeit während der Weltmeisterschaft, das sind zwei Wochen. Wir hatten aber auch zwei Wochen Vorbereitungszeit. Also Wir sprechen gut von vier plus noch drei, vier Tage später. als Aufbau, Weltmeisterschaft und die vier Tage hinten. Also ganz grob gesagt einen guten Monat, Einsatz. Und wenn man dann die Zahlen sieht, die dort rauskommen, ist das schon sehr eindrücklich. Zum Beispiel im Dieselverbrauch haben wir 95.000 Liter weniger Diesel verbraucht. Rein durch eine Optimierung der Fahrzeuge und natürlich auch auf der anderen Seite optimaler Einsatz der Fahrzeuge. CO2 ist immer ein großes Thema. Durch diese neueste Technologie konnten wir auch fast 250 Tonnen CO2 weniger Schadstoffe ausstoßen, was wiederum natürlich grundsätzlich der Umwelt auch zugute kommt. Ein weiteres Thema sind die Stickoxide, die NOx, auch bekannt im Volksmund, sind zwei Tonnen, das tönt vielleicht wieder wenig gegenüber dem CO2, aber Stickoxide sind dementsprechend auch ein bisschen halt aggressiver in der Umgebung. Und auch ein Thema, wo wir sehr stolz drauf sind, ist das Thema des Feinstaubs. Wir waren ja auch die ersten vor, mittlerweile auch schon fast zehn Jahre, wo wir sämtliche Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter ausgestattet haben. Jetzt über die Einsatzdauer mit der neuesten Fahrzeugflotte haben wir 110 Kilogramm Feinstaub weniger produziert. Das tönt jetzt vielleicht nicht noch so viel, aber Feinstaub ist natürlich in, in Mikromillimetern nur messbar. Das sind kleinste Partikel, die eigentlich von auge praktisch nicht sichtbar sind. Und 113 Kilo ist eine horrende Zahl, die dementsprechend wirklich halt einfach nicht in der Luft umherschwebt. Wir hatten für die ganze Schneeproduktion gut 368.000 Kilowattstunden weniger Strom gebraucht. Das ist gut 4% eigentlich vom Gesamtstundenverbrauch, den wir haben für alle sämtlichen Anlagen. Also auch eine stolze Zahl und etwa gut 16000 Kubik Liter Wasser das sind 16 Millionen Liter Wasser die wir nicht mehr einsetzen mussten durch eigentlich optimieren des ganzen Beschneidungsprozess Jetzt rein die Kosten durch eben Nicht-Diesel, durch äh, weniger Einsatzstunden, sprechen wir auch rein für die Weltmeisterschaft von gut einer Millionen, 223.000 Franken, die wir einfach weniger Ausgaben haben, die sich sehr stark natürlich auch äh, vor allem Dieselverbrauch manifestieren auf die Fahrzeuge hin. Wir haben vor zwei Jahren vom Deutschen Skiverband den Nachhaltigkeitspreis gewonnen als Unternehmen, weil wir eben im Bereich der Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen durch verschiedene Einsparmaßnahmen, Blockheizkraftwerke, was letztendlich zum aktiven Umweltschutz beiträgt. Technologie hat uns im Leben immer weitergebracht, sonst würden wir heute kein Licht haben, sonst würden wir heute kein fließendes Wasser haben. Und es zeichnet sich auch im ganzen Bereich, eigentlich von Beschneiungsanlagen, Pistenmanagement auch ab, dass uns Technologie da wirklich deutlich weiterbringen wird. Mit diesen Zahlen können wir das natürlich auch belegen.